Die Beantwortung einer Kundenanfrage ist mit Finkaul kinderleicht. In der zentralen Inbox einfach auf den Vorgang klicken, den Sie bearbeiten wollen. Sie erhalten dann eine Auswahl an Tools, mit denen Sie auf die Anfrage antworten oder weitere Aktionen durchführen können. Betrachten wir mal ein typisches Serviceteam. Anna ist die Administratorin. Daniel ist ein erfahrener ServiceMitarbeiter, mitarbeiter gibt dennoch manchmal falsche Antworten. Und der Neuling Philipp muss noch eine Menge lernen. Sarah bekommt so viele Anfragen, dass sie Unterstützung vom Team benötigt. Das intelligente Case-Management von FinkAul hilft Anna, Daniel, Philipp und Sarah, Kundenanfragen schneller, konsistenter und präziser zu beantworten. Anna könnte ihr Team selbst entscheiden lassen, wer welchen Fall bearbeitet, aber sie weiß, dass Effizienz der entscheidende Faktor ist. Deshalb aktiviert sie den Intelligent Guided Mode von ThinkAul für ihr Serviceteam. Wenn sich Sarah, Philipp und Daniel jetzt bei FinkAul anmelden, werden Sie direkt zu den Anfragen geleitet, die Ihre Aufmerksamkeit am meisten benötigen. Anstatt manuell nach den wichtigen und eiligen Kundenanfragen zu suchen, starten Sie direkt mit der Bearbeitung des Ihnen zugewiesenen Falles. Sie antworten, teilen ein Dokument, lösen einen Prozess aus oder aktualisieren den Status und klicken einfach auf Weiter. Und wenn Ihr Team die Kundenanfragen zügig erledigt, sind nicht nur Ihre Kunden glücklicher, sondern auch der Kundenservice produktiver. Think Owl. Kundenservice, der beflügelt.